Na, hier können wir erstmal haben wir Gold dabei ja, 1000 aber das ist nicht so schlimm so, weil die produziert viel zu wenig, also werden wir die umbauen Hä? so und zwar dürfen nur sechs miteinander verbunden sein müssen wir mal gucken wie viel haben wir denn gebaut 1 2 3 4 5 6 gut aber wir haben die irgendwo miteinander verbunden also so der geht nach unten so Strom und den haben wir so. so dem und der geht nach unten. Müssen wir mal gucken. Den legen wir da lang. Der kommt dahin. Obwohl das noch zu nah ist wahrscheinlich. Also erstmal bis hier. Dann kommt... also da sind welche hier lang und der und dann hier lang die hier könnten so nah sein. Speichert 184.899? Was ist denn da kaputt? Ja, bestimmt, weil es nicht angeschlossen ist. So. Dann... Das dürfte doch jetzt gar nicht... so vor oh, da ist es so so und wenn wir jetzt Glück haben bauen wir vier ähm, drei weitere die alle genauso viel speichern Außerhalb bauen oh, nicht möglich, außer Reichweite. Sich da verarschen. Brauchen wir das, oh, das halt so? Also, jetzt also nur hier ist es. Wie weit ist das entfernt? 106. Ist doch reichen. So. Oh, nee. war oh, ja, klar. Also hier muss ein Silo zwischen. Mann, Mann, Mann. Welcher ist denn das? Ist der da? Okay. drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eventuell sieben. So. So, so, so. So. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hm. Hat er jetzt den siebten gemacht? Das ist ja hier die Frage. So. So. Dem mit dem. So. Nein. Hier einmal nicht aufpasst. Bindet der das mit sonst was? So. Den mit dem. Den mit dem. So, hier hoch. Den hier. Hier. So. Den. Dem. Hier. müssen wir uns dann gleich noch Teleporter kurz setzen. So. Oh, warum mal da? So. Aha. Es geht schon wieder nicht. Nee, warte. 67.000. Und der da hinten? Ach, oh, kacke. Der hier steht zu nah. Wir sind zwar weit genug von der Mine weg, aber... Ah, oh, echt jetzt? Ich stehe nicht weit genug auseinander. Oh. Wir können hier von hier. Ne, so, so. Also Da und da. Ja, müsste gehen. Ich habe jetzt auch keine Lust, übereinander zu stapeln. Hauptsache, die stehen weit genug weg. Ach, warte, wir können die auch einfach... ...bauen wir sie da drüben einfach neu. Es geht wesentlich schneller. So, was ist das Kabel. Oh, es liegt gar keins. Oh. Hä? Eins geht nach hinten. Eins geht nach da. Wo geht das dann hin? Ey, das muss hier irgendwo liegen. Aha. Gott, da ist es. So. Jetzt sehen wir es wenigstens. Wie weit kommen wir? Haha. Also, ein... So, Scheiße. Ach, Kacke. So. Eins. Hm. Zwei, drei, vier...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 So. Der. Dem. Dem. So. So. Und so. So, untereinander alle verbunden. Jetzt hier noch da. So. Ich sehe gerade rechts die haben eine andere Farbe. So. alles ganz vorsichtig machen das war nicht wieder irgendwo anders so der dahin so weil die werden schon wieder hier als eigen gemeinsames Lager gezählt und dann sammelt der nicht. Oder der Scheiße. Oh, leck mich. Was sollen die Scheiße? Ah. Also meine anderen Mine habe ich immer sechs Stück verbunden, jeweils. Und wenn du die Lage auseinanderstellst, sammelt immer eine sechser Reihe Ressourcen, aber momentan sammeln die alle zusammen. Wir könnten aber anstatt sechs übereinander immer drei und drei miteinander verbinden. Dann müssen wir nur gucken. Also, die drei hier. Machen wir mit den drei Ha. Oder machen wir immer eine Viererreihe? da müssen wir ganz schön viele Lager bauen und die müssen alle 100 Units also 100 Uhr auseinander stehen dafür ist hier aber nicht so sonderlich viel Platz wir könnten ja mal 3, 6 3, 6, 3, 6 und die hintere Reihe machen wir kurz ab. So. Der geht ja darüber. So. kriegen wir die Verkabelung wieder im Leben nicht hin. Müssen überall die Rohre entfernen. So. Jetzt geht das los ja. So, so, so, sind sechs miteinander verbunden, aber das klappt doch hier im Leben nicht. Man kriegt den nie wieder an Strom angeschlossen in der Mitte. Das ist doch eine Scheiße. Strom. So. So dann Also so nee das zweite Lager ist da hinten. Ha. Also die sechs gehen nach da. Dann machen wir jetzt die sechs. Noch da. Also so, so, so, so und den darunter. Geht das nicht? Also so. Runter. Die oberen drei haben noch keinen Strom. Also so. Die sind an. So, also die sechs sind an und die sechs an. So, die sind an. Sind auch wieder an. So, die hinteren sind jetzt nicht angeschlossen. Also sechs gehen nach links, dann gehen die sechs nach rechts. Dann machen wir die oberen sechs jetzt hier nach da hinten erstmal. Das ist wahrscheinlich viel zu nah. Müssen wir mal sehen. Also so, so und der jetzt darüber. So, guck, ob das jetzt funktioniert? Aha, 31.000 und 1.200. Super, wo ist das andere Lager jetzt hin? Oh. Oh, diese Blumen. Sag mal. Kann ja aber nicht wahr sein hier. So. Und das macht 29.500. Also die Lagerkapazität 1.200. So, jetzt haben wir schon anstatt nur 1.800. 2400 in derselben Zeit und dann können wir hier noch einen zweiten Turm hinstellen haben nochmal zwei weitere Lager die wir bauen können und eins haben wir noch gar nicht gebaut da unten nur wir müssen die halt immer schön weit weg bauen also wie weit ist das da jetzt 49 und das Lager sehen wir nicht. Es kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. So, das wären 108, aber wir müssen noch 50 von hier entfernen. So wären das hier so. So. So. So. Dann kommen wir doch bestimmt nicht mehr in das Rohr. Oder? Doch. Oh, uh, wir kommen dran. Zack. Und. Zack. Silos eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.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 梳 so huh. so glück brauchen die dinger keinen strom was auch eigentlich logisch das wird dann noch reingepumpt Ah, ja, cool bin unten fängt direkt an zu leuchten huh. so so so so zum Glück ist hier kein Unwetter auf dem Planeten bei Indium war das immer eine Arbeit hat man hat immer nichts gesehen und das obwohl man Rohre und Stromkabel verlegen muss und alles warte mal sind die jetzt also das habe ich darüber So. So also noch den hier. Einmal bis nach unten. So. Und. So. Jetzt das hier. Da dran. Und fertig. Der speichert jetzt 41.000. Jetzt haben wir 3.600. Was wir immer bekommen. ist auch gleich viel besser. So. Wir müssen jetzt... Ah, wenn wir schon hier sind, können wir auch... Nein, wo sind wir? Eine kleine Hütte, also ganz kleines Häuschen mit dem Teleporter dran. Damit wir hier auch hinkommen. So, Bodenplatte drüber. Wände braucht das Ding eigentlich nicht. Hier regnet es nicht. Einmal von dem. Wenn wir von da nach hier. Und dann weiter von hier nach da oh Gott, hoffentlich reicht das Kabel so, also müssen wir jetzt ähm, da uns einen hinstellen und da aber irgendwie will der hier nicht hoch Geht auch da hoch? So. Kommen von da unten und gehen darunter. Können wir den? schon mal mit dem da unten verbinden so kommen wir von hier mit der baukamera dran ja gut der ist verbunden Dann müssen wir jetzt von hier rein, da runter. Ach, da brauchen wir Glück, kommen nicht mal hinlaufen. Oder? So, wir kommen da an. Und da das. Oh nein. Oh, das ist zu weit, war ja klar. So. Baukamera aus, Stück hinlaufen. Baukamera an. Kommen wir jetzt dran. So. Dann holen wir uns jetzt Stromkabel. Das liegt ja hier irgendwo rum. nein, das hier so, so, so, den da verbinden. lieber mehr Gold sammeln als weniger. Ne? Muss man die zwar auseinander bauen und hier sich einen Teleporterkreis bauen, aber auch egal. So. Also wir kommen von der Basis hier an. Wir können aber auch die hier auslassen. Gehen da so rum. Von dem zu dem. So. Dann brauchen wir aber noch einen Sechser-Turm. Und zwei Lager. Hat eins. Zwei. Drei Lager. Drei Stück, ja. Gut. Dann kommt da jetzt noch ein. So. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Die sind nicht an Strom angeschlossen, weil wir die Rohre ja neu verlegen müssen. Dafür müssen wir uns jetzt erstmal überlegen. Also zwei Lager brauchen wir noch. irgendwo da so und ja, hier auf dem Berg vielleicht also werden wir die oberen sechs erstmal nein so einmal kurz alle aufheben Jetzt neue Rohre. Ach so. Das ist ja jetzt ärgerlich. Zwei, vier, sechs, oh, drei hoch. Ich weiß nicht, ob das geht. Ah. Ja, müssen wir einfach testen. Also, so. So. Jetzt müssen wir uns überlegen. Also, da ist eins. Zwei Stück müssen wir noch bauen. Wir können ja direkt eins am Lager bauen und eins da auf dem Hügel da. Wir finden das Ding nie wieder. So. Das da. So. 68. 107, also müssen einfach ein Stück von dem noch weg. 93, also ein Stück noch und dann nehmen wir schon mal das Rohr mit. So. ja also schätzt mal das ist der turm da ach, wie es visieren jetzt ernsthaft diese scheiß blumen Gott so lang reicht doch schon wieder der blöde teleporter nicht Also wenn es dann müssen wir hier hinbauen. So du, du, du, du, du Eins, zwei, drei, vier, fünf.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 Sechs, sieben, acht, neun. So. Also der, mit dem, der, mit dem, der, mit dem. Das hier. zu dem da. So. Ich weiß gar nicht, dass wir so hochkommen. Dann fehlt uns noch ein Turm. Und die Teleporter, also den einen hier, brauchen wir ja direkt hier. Den brauchen wir immer nur einmal täglich. Oder zwei Tage, wie wir wollen. Durch die Tele Teleporter einmal im Kreis laufen. Das Gold verkaufen und gut ist. Und so machen wir dann erstmal ein bisschen Geld. So... Und jetzt sind alle verbunden. So, ein Teleporter. Und zwar kommen wir von da. Okay. Also von da. Ein hm. bisschen weit weg gebaut hier. Wir also. müssen da ja immerhin noch dran drankommen. Ah, ja, klar. So. Also, immer noch, wir kommen von da. So? Und wir gehen nach da. so irgendwo nach da gehen wir so anschließen. Baukamera aus jetzt in einen Turm finden da oben hoffentlich reicht das Kabel echt jetzt das in 100u sein Wie fehlt hier ein Teleporter. Hm. Na hoffentlich ist das weit genug auseinander. So. Strom. da müssen wir einmal die beiden Strom und nach oben verlegen. Da, so. So. Hoffentlich kommen wir da jetzt auch hoch. Also ohne diese Sprungstiefel wäre es ja auch manchmal ärgerlich. So. Jetzt haben wir fast alle fertig. Mal lieber nochmal gucken, ob der jetzt auch wirklich weit genug wegsteht. So. Ah, also er lagert nicht, das ist schon mal gut. Ach scheiße, jetzt kommen wir gar nicht da hoch. Wir haben nämlich vergessen, die Dinger an Strom anzuschließen. So... Hä? Wollte er nicht verbinden. Hoffentlich reicht unsere Stromquelle auch. das jetzt, die orangen da unten. So, der macht 1297. Gut, die sind auch wieder nicht miteinander verbunden, das ist super. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wo stellen wir den letzten hin? Sollen wir von oben gucken? sind die denn alle? Also, da ist die Basis. 91. 67. Also, die Entfernung nach da stimmt, aber wir müssen weiter nach da. Müssen nur kurz gucken. Hier war nämlich noch irgendwo... Ja. Und da ist nämlich noch einer. 97 super, wo ist denn jetzt hin? 130 103 also hier ist gut so, das ist der letzte dann hm. ah. nehmen wir mal die Farbe So, gucken, wie viel wir hier hinkriegen. Schade, dass man nicht merkt, kurz bevor man ganz oben ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oha, wir kriegen sogar 10 hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scheiße, jetzt hängen wir in dem Ding. Das ist ja jetzt ärgerlich. Oh Alter, diese Viecher, ne? Die machen so einen Krach. Hier gibt es nur eine blöde Spezies und die macht so einen Krach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, scheiße. Gott, das ist so weit oben, ich sehe überhaupt nichts. Ja, 30 werden ja wohl reichen, oder? So. Oh, bei Blau sieht man das viel besser. Besser schön. Ja, und es ist gerade auch tagsüber auf dem Planeten, also. Gleich haben wir die Goldmine fertig. So. Miteinander verbunden sind die auch. Wo ist der Blöde Turm? Da ist der Turm. Kommt das Rohr von... Da. Nehmen wir es von da. So. Welche waren das jetzt? sind mit dem orangenen. Kannst du mal sehen, die sind noch gar nicht verbunden. So. schnell hinstellen, dann sind wir fertig. Also warte mal, wir müssen ja erstmal den Startteleporter stellen wir da hin. Wir müssen ja auch irgendwie anfangen. Und dann kommen wir nämlich hier an. So. Und gehen nach da zu dem weiter. So. Teleporterkabel von da nach da hinten und zwar an den da. Ah, das ist das Kabel, oder? Das hier, ja, ne? glaube. So. Dann brauchen wir jetzt für den noch einen Teleporter da oben. Und das machen wir uns ganz einfach. Hier hin nämlich. Und ankommen tun wir da. Ist aber schon eine super Idee muss ich mal sagen komm da an gehen da los Von da nach da und von da domin sein Oh Gott, hoffentlich kommen wir bis zum Teleporter. Hm. nee kommen wir nicht. Schade. Müssen wir kurz ein Stück laufen. So, kommen wir jetzt ran. Ja. So. Schnell an Strom anschließen. Die da oben sind an Strom angeschlossen. Dann müssen wir jetzt nur rechts unten mit Strom verbinden. Und dann ist die Goldmine fertig. So. Speichert der auch selbstständig. Äh, 1600. Weiß ich nicht. Warte mal, wir können ja den Der hat ja hier Ja, gut. Ah, oh, der macht auch selbstständig. Das ist doch schön. So. Mit dem können wir die Mine kontrollieren gehen. Und mit dem kommen wir hier wieder an. Äh, ja, krass. Warum ist denn hier was? Ja, das Ding kann einfach weg. So. Einmal speichern und fertig. Jetzt die Goldmine fertig. Nee, ja, nein. Oh. Alter, warum habe ich noch eine Tür hingebaut?